Was bedeutet eigentlich Gemeinnützig? Hm. Laut Wohnraumförderungsverordnung Artikel 37 ist eine Organisation gemeinnützig, wenn sie erstens langfristig Wohnraum zu tragbaren Preisen zur Verfügung stellt, zweitens Dividende wie im Artikel 6 Absatz 1 Buchstab a vom Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über Stempelabgabe beschränkt ist, drittens Abschöpfung von Grün verboten ist und viertens bei der Auflösung von der Organisation, der Rest des Geld an einem beim Buchstaben erwähnten Zweck, das ist Wohnraum zu tragbaren Preisen, übergibt. Das Geld, das mal eingezahlt worden ist, wird höchstens zum Nennwert zurückgezahlt. Okay. Aber was bedeutet das jetzt? Mit gemeinnützigem Wohnraum darf nicht spekuliert werden. Es wird der Spekulanten entzogen. Für immer. Gemeinnütziger Wohnraum finanziert sich über die Kostenmiete und nicht, was der markt zahlt. Also zu viel. Sein Kapital darf nicht zu hoch verzinst werden. Sonst spürt ja mit diesen Wochenzinsen eine Hypothek künstlich verteuert. Und eben, die wird nicht abgeschöpft, sondern ins Haus gesteckt oder die Mieten im Alles in allem eine gute Sache, weil Häuser sind nicht einfach ein Produkt wie jedes andere. Angebot und Nachfrage funktionieren hier nicht, wie man gerade in Basel sieht. Ein Mensch kann nicht einfach so auf eine Wohnung verzichten, so wie zum Beispiel auf die 20. Jeanshose. Wohnen ist wie zum Beispiel Essen und Sicherheit ein Grundbedürfnis. Der Staat muss hier mehr eingreifen. Wegen dem gibt es ja auch schon den Mietendischutz. Also, Gemeinnützig heisst, faire mieten, weil nur das gezahlt wird, was eine Wohnung wirklich kostet und nicht von spekulanten Gewinn abgezockt wird, Zum einem feinen Töchterchen den neuen ein gegen jämlichen Exzentenbusser zu schenken, der ihren vollgehoksten Freunden besoffen nach dem Ausgang in eine Betonpfeile parkiert.